Wir stehen hier gerade am Bahnhof in Lüneburg und fahren gleich mit unseren Fahrrädern auf die B209, zukünftige A39. Wir haben vom Klimakollektiv Lüneburg diese Demo angemeldet. Die Stadt hat versucht uns diese Demo zu verbieten und wir haben dagegen Klage eingereicht und auch Recht bekommen und uns heute den Demonstrationsort Autobahn zurückerobert. Heute für eine direkte Verkehrswende, weil es nicht sein kann, dass in Zeiten der Klimakrise ähm, in den nächsten Jahren 850 weitere Autobahnkilometer gebaut werden sollen. Das Pariser Klimaabkommen, das vor fünf Jahren von 195 VertragspartnerInnen und der EU verabschiedet wurde, ist ein Beschluss der ganz besonders angenehmen Art, nämlich ohne jegliche Verpflichtungen. Das Ziel dabei ist, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und sich mehr an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen zu können. Alle Staaten haben es nun selbst in der Hand, Pläne zu schmieden und klimafreundlich zu werden. 209 zur A 39 äh, zu protestieren. Damit soll der Lückenschluss gemacht werden, der A 39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg. Und wir sagen heute ganz klar, dass es nicht sein kann, dass in Zeiten der Klimakrise, während wir auf eine 3- bis 6 Grad heißere Welt zusteuern, weiter Autobahnen ausgebaut werden. Der Bundesverkehrswegeplan sieht für die nächsten Jahre weitere 850 Autobahnkilometer Neubau vor. Und wir sagen, das kann nicht sein, das ist eine komplett verkehrte... Äh, Fehlte Verkehrspolitik und wir möchten heute für die sofortige Verkehrswende einstehen. Die Fahrraddemo verlässt die Autobahn. Rettungswagen nach rechts. Argument der statt diese Demo zu verbieten. Rettungskräfte würde nicht durchkommen, wie Sie sehen. Es ist mindestens der zweite Rettungswagen, der durchkommt. Wir sind auf dem Lüneburger Ring. Hier haben ja, wir ein Autoproblem. A1, das, der geht von Lüneburg-Nord bis östlich Lüneburg, also weiter unten. Und das Planungsfeststellungsverfahren läuft. Und der Beschluss soll voraussichtlich Ende 2022 da sein. Dann haben wir zwei Wochen Zeit, in denen noch geklagt werden kann. Und dann wird losgebaut. Das heißt, wenn es sich nicht weiter verzögert kann, in zwei Jahren losgebaut werden in der Autobahn. Und die Autobahn, wie mir eben noch erzählt wurde, geht auch durch Naturschutzgebiete, geht durch Natura 2000-Gebiete, das heißt, es wird weiter für drauf und Ökosysteme, die so nicht wieder neu erschaffen werden können. Also es ist schon echt ein ziemlich beschissenes Projekt. Aber für heute war das ein super Erfolg. Tschüss, bis nächstes Mal.